Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei SPORT 2000. Moin SPORT 2000 Family, was geht und willkommen zu einem Video. Ausnahmsweise geht es heute nicht um Fußballschuhe, sondern um Fußbälle. Heute gibt es Matchball-Battle und zwar tritt heute die Champions League gegen die Europa League an. Welche Liga hat den besseren Matchball? Ist es Adidas oder ist es Molten? Das finden wir heute im Video heraus. Viel Spaß dabei und let's go. Ich <musik> You less able, get these squares stretched out. That's a rectangle. Tell that girl to wipe me down like a wet table. And come and get your ass beat. That's a vegetable. Rest in peace, That's my card's not a lease. And that's convention, not a crease. From the grounded like some pleats. I'm like, heard your homie send a leak. I listened to it, shit is weak. You should trash and hit the Starten wir mit der ersten Kategorie, was heute die Verarbeitung und Haltbarkeit sein wird. Zunächst zum Design. Ich finde beide sehr, sehr cool gemacht. Hier haben wir natürlich nochmal perfekt das Europa-League-Design. Dagegen ist natürlich der Champions-League-Ball etwas farbintensiver, kann man sagen. Deswegen optisch natürlich eure Meinung gefragt. Schreibt mal einen Kommentar, welchen findet die optisch denn besser? Was die Haltbarkeit und Verarbeitung angeht, muss man sagen, dass beide Bälle auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Figur machen. Sie wirken edel verarbeitet, die Verklebung ist sehr, sehr gut. Ich hatte hier keine Abnutzung, was irgendwie hier bei den Verklebungen der Sterne angeht oder hier bei den Panels. Allgemein gesagt sind Matchbälle, originale Matchbälle, was Haltbarkeit angeht, sehr, sehr gut. Klar, Preis ist etwas höher, aber dafür ist auch die Haltbarkeit deutlich besser. Ich spiele beispielsweise den Champions League Ball jetzt seit einem Dreivierteljahr Jahren hatte hier absolut keine Probleme. Und so geht es mir auch mit dem Europa League Ball. Wo es allerdings einen Unterschied gibt, ist das Thema Flugverhalten. Wir haben hier zwei unterschiedliche Oberflächenstrukturen und dadurch fliegt der Ball logischerweise auch etwas anders. Beispielsweise schieße ich mit dem Ball von der Champions League eher Knucklebälle und mit dem Ball von der Europa League eher Dead -Balls, also quasi Bälle, die rasant abstürzen und sich gar nicht drehen. Zumindest ist es mein Empfinden, dass es hier einen Unterschied gibt. Aber hier gibt es keine negativen oder positiven Aspekte bei den unterschiedlichen Bällen, denn beide Bälle eignen sich perfekt zum Freistoßschießen. Ja, Sport 2000 Family kennt mich jetzt gut genug, um zu wissen, dass für mich das Thema Tricks auch sehr, sehr entscheidend ist. Also, wie verhält sich der Ball, was das Thema Ballkontrolle und Touch angeht. Und auch hier überzeugen mich beide Bälle, vor allem was das Thema Grip angeht. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt am Ball. Man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an die Bälle. Auch bei nassen Verhältnissen lassen sie sich gut kontrollieren. Deswegen gibt es auch hier die volle Punktzahl für beide Bälle. Ja, das soll es auch schon wieder zum heutigen Video gewesen sein, zum Matchball Battle. Jetzt brauchen wir natürlich noch eure Hilfe. Es ist schwer, hier einen Gewinner zu finden. Deswegen seid ihr jetzt dran in den Kommentaren. Stimmt mal ab, rechnet ihr besser. Den Europa League Spielball oder den Champions League Spielball einfach mal einen Kommentar da lassen und nicht vergessen, abonnieren und uns mal auf Instagram auszuchecken, denn zu diesen Bällen gibt es bald ein Gewinnspiel. Deswegen nicht vergessen, vorbeizuschauen. Das war's fürs heutige Video. Bleibt sportlich, haut rein und ciao!